The top of the Zu Hause ganz allein. Stay home. Rufen sie im Chor. Da fragst du dich, wie kann das sein? Stellst dir die Welt ganz anders vor. Social Distance ist der Hit. Den man niemals hinterfragt. Und machst du einfach nicht mehr mit. Wirst du vom Nachbarn schon verklagt. Dein Kopf geht mit. Ja was denn sonst? Doch regt sich in dir Widerstand. Auch wenn es noch nicht fassen kannst. Dein Herz kämpft gegen den Verstand. Gleich geschaltet, schaltet es wieder. Die Massenmedien geben Gas. Alternativen suchst du lieber Damit verstehen sie keinen Spaß Du atmest durch im Schritt, Dir mal was anderes reinzuziehen du kriegst Expertenstimmen mit Die echte Wahrheitsfindung lieben Zündung im Herzen ist erfolgt Intuition ist aktiviert Wahrheitsfindung wird verfolgt Jetzt hast du unsere auf kopiert? Intuition, die kennen viele, zumindest aus dem Lexikon Doch wie ich wirklich mit dir spiele Sag mal ich wer weiß das schon Es braucht dafür nicht nur eine Stimme Eine Gegenstimme braucht es auch, weil ich da plötzlich nicht mehr schwimme ich in mir leben, bei einem, den ich gar nicht mag. Erkenne ich lieg ja meist daneben, wenn mich Seitigkeiten plagt. Ich werde stark und werde mündig, wenn ich mir selbst Gedanken mach. Und plötzlich werde ich auch fündig, dagegen stimmen, machen wach. Du atmest durch und wagst den Schritt, dir mal was anderes reinzuziehen. Expertenstimmen mit, die echte Wahrheitsfindung lieben. Zündung im Herzen ist erfolgt, Intuition ist aktiviert, Wahrheitsfindung wird verfolgt. Wir versuchen so rum, sonst auch kopiert.